Also so Abend nach einem sehr strahlungsintensiven Tag können Unterschiede bis zu 10 Grad bedeuten. Das heisst, also, einem Ort in Bern, sagen wir mal in einem kühlen Ort, vielleicht in Bündlitz, haben wir am Abend 18 Grad und in einem anderen Ort, in der Altstadt, haben wir immer noch 28 Grad. Urban und Bern ist ein Forschungsprojekt von Uni Bern. In diesem Forschungsprojekt vermessen wir das Stadtklima von Bern. Dazu brauchen wir 60 bis 80 selberbaute Stationen die in den letzten vier Sommer aufgestellt sind. Wir sind hier im Breiterein, am Waffenweg, und das ist einfach eine sehr spannende Station, weil der Breiterein allgemein doch sehr warm ist. Er gehört zu den wärmsten Quartieren von Bern. Und es ist halt so, dass hier auch sehr viele Leute leben. Das heisst, die Leute schlafen hier, und der Stadthitzeffekt ist vor allem in der Nacht am stärksten ausgeprägt. Das heisst, die Leute, die hier im Breiterein wohnen, schlafen bei wärmeren Temperaturen als zum die Leute, die in Bümplitz wohnen. Wir versuchen, die verschiedenen Mikroklimaten vor Stadt Bär zu erfassen. Das heisst, wir haben zum Beispiel Messstationen in sehr grünen Bereichen, zum Beispiel in Parks. Aber wir haben auch Messstationen gibt in der Altstadt, eben dort, wo es zum Beispiel sehr wenig grüne Flächen hat. Die Sensoren stellen wir eigentlich überall in Stadt Bern auf. Also man kann kaum eine halbe Stunde rumlaufen, ohne so einen Sensor zu sehen. Die Stationen messen von Mitte Mai bis Mitte September Temperaturen und sie geben sehr ein sehr detailliertes Bild die Temperaturverteilung der Stadt Bern ist. Drei Hotspots, zum Beispiel die Altstadt, dort sehr wenig grünflächen, es ist sehr viel versiegelt, der Wind kommt schlecht dazu. Aber auch Quartiere, also z.B. der Breiterrein, ist sehr warm oder Mattenhoch. Heute geht es wirklich vor allem um einen Stadthitzeffekt oder mit um Temperaturen.